Willkommen zurück zu Puss! In der letzten Folge haben wir das Ein- und gerettet und der Folge zuvor Jesus. Und nun gehen wir in dieses obere Level rein als Gameboy-Katze! Ein in die Überwelt! Die Überwelt. Die Welt, die, ähm, also, naja, also über uns ist. Ja, der Himmel wahrscheinlich. Ja, da würde doch Jesus mehr passen, oder? Als in der Unter... Okay, das sieht jetzt schon geil aus. Jetzt schon äh, gespannt, was das hier werden wird. Okay, was mache ich? Ich folge am besten einfach. Ach stimmt, ich habe eine Fähigkeit, übrigens bekommen. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man die aktiviert. Oh, das spawnt einfach random runter. Okay, also das spawnt anscheinend immer so random solche Zeituhren runter. Wegen, wegen dem Einhorn. Und mit, der, mit denen kann man dann halt... Okay, ich weiß nicht, was passiert ist ich machen. Wahrscheinlich muss ich jetzt die ganze Zeit immer rüberjumpen. Vermutlich mal. Aber das hat weh. Und das war's. Okay. Na, das Spiel muss immer ein bisschen laden am Anfang. Das solltet ihr aber jetzt mittlerweile schon gewohnt sein, bei Folge 4. So, die Gameboy-Katze macht sich weiter auf den Weg. Durch die Überwelt. Welche genauso lang ist wie alle anderen Welten, wie es mir scheint. Was nicht schlimm ist, aber... Halt etwas, was wo man reden muss. Hä? Äh? Äh? Ja, das greift mich ja sofort an. Muss ich hier... Hm? Was soll ich denn hier machen? Vielleicht warten, bis die Uhr auf mich zukommt? Moment. Komm schon. Und jetzt... Ganz schnell durch... Okay, ich glaube es ist random welche Grund. Okay, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Scheiße, ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Level nicht. Und wo muss ich jetzt lang? Äh, wo muss ich lang? Das Oh, da hätte ich drin bleiben müssen dann. Okay. Okay. Und dann werde ich hier abgeschossen. dann werde ich nicht. Okay, ich hab's. Okay, sehr seltsames Level. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay, ist auch neu. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir können jetzt zumindest mal die Level anschauen. Was soll ich denn hier machen? Ganz schnell durch. Und dann hier ganz schnell durch. Das macht dort den Weg. Dann kann ich sterben? Sterben ist immer schön. Kennt man ja bei Puss. Oh, ich will die Uhr haben. Ich weiß nicht wieso, aber ich will immer die Uhr haben. Okay, jetzt habe ich sie. Und es erscheint mir hier ein Weg. Und das heißt was? Ich muss noch hier runter. Was ich nicht geschafft habe. Wo bin ich? Ach hier oben bin ich. Warum bin ich denn hier oben? Um? Ah, das war jetzt meine Schuld. Das war jetzt meine Schuld. Mhm. Und das führt mich... Okay, jetzt bewegt sich das Ding. Moment. Jetzt. Okay. Ich glaube, das hier habe ich jetzt verstanden. Okay, wir kriegen ein paar Leben dazu, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie helfen wird auch neu. Wieder Mario Blöcke. Ich mag die Level mit Mario Blöcke nicht. Ja, machen wir immer Angst. Äh, kannst du bitte schnell? Dann halt nicht. Schnell. Cool. das sterbt jetzt ob jetzt immer. Äh, bitte nicht. Okay, danke. Äh, du auch nicht? Okay, gut. Du auch nicht? Okay. Hier muss man sich irgendwie ganz langsam vorantasten. Das ist nicht einfach. Aber man muss die Gelegenheiten nutzen, die man hier bekommt. Vorbeizuhuschen. Der geht ganz runter, oder? Ja. Hi. Ich kann hier stehen. Das ist schön. Jetzt erscheint dort ein Weg. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen, oder wie? Die bist nicht so seltsam. wow. Ah, es war so klar, dass ich wieder sterben werde. Was ich spawn hier? Oh, wow. Das wird schwer. Kann ich hier stehen? Ja, kann ich. Bringt es mir was? Uh, maybe. Oh, oh, oh, oh. Okay, wir durch. Genau jetzt fängt es bei mir draußen an zu regnen. Sehr schön. <lacht> Vielleicht auch hier in der Welt, in der Überwelt. Nein, wir haben dieses Level wieder. Das ist das zweite Mal, dass wir das Level bekommen. Und ich mag dieses Level. Deshalb bin ich jetzt sehr froh darüber, dass wir das hier bekommen. Nicht nur ist das cool, sondern ich kann es auch, wie man sehen kann. Speedrun! <lacht> Okay, wir kommen tatsächlich sehr nah dran. Ich habe das Gefühl, wie komme ich viel schneller an die Level durch als sonst? Nehme nicht mal 10 Minuten auf und haben schon den ersten Run gleich durch. Okay, das hier. Das ist zumindest besser als das andere Labyrinth. Das hier sollte ich hinbekommen. Okay, wie war das nochmal? Erstmal rechts. Bis es offen ist. Dann den Weg zurück zum zweiten Schalter. Bis das offen ist. Jetzt ist es offen. Und jetzt brauchen wir einen Weg nach unten. Ganz schnell bitte. Einen Weg nach unten. Einen... Da ist er. Da ist er, der Weg nach unten. Oh. Okay, wir haben es doch geschafft. Ja, ist ziemlich einfach. Hätten sogar fast drei Leben dazu bekommen. Ja, das machen wir jetzt beim nächsten Level voll. Okay, das ist auch wieder <lacht> Neu. Warum kommt da... Gor. Okay, warum kommt der Laserstrahl aus dem Kopf des Katzen... der Katze rausgeschossen? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen... Warum bewegt sich das? Oh Gott, das bewegt sich so. Seht ihr das? Alter. Ja, wow, der Weg bewegt sich. Ja, Was soll ich denn machen, wenn ich hier eingequetscht werde, weil ich hier nicht vorbeikommen kann? Weil es nicht möglich ist. jetzt zu sterben. Okay, ich habe Checkpoint. Checkpoint ist sehr wichtig. Wie habe ich das getroffen? Okay. okay, Spiel, wie du meinst. Dann habe ich das halt getroffen, dann muss ich das akzeptieren. Da muss man später aber akzeptieren, dass ich gewinne. Denn, äh, ich habe gewonnen. Wann unschwer jetzt erkennen wird. Yeah. Okay, komm, nächstes. Noch ein neues? Oder oh, was altes? Sis. <lacht> okay. Hände strahlen ganz viele Spiegeleier auf. Aber man sieht die dann gar nicht mehr. Okay, interessant. Da muss man hier vorbei, ohne zu wissen, wann die kommen. Oh fuck, komm ich denn hier durch? Ganz schnell durch. Okay. Oh fuck. Okay. Und jetzt? Ah, ich muss hier rechts lang. Okay. Natürlich. Da die Zeit, die kommt irgendwie... Ich mag das nicht, dass die Zeit random kommt. Ich finde, das sollte man einstellen, dass man mit einem Knopfdruck irgendwie die Zeit rufen kann. Vielleicht wenn man mit der Katze loslässt, dass man so ein Menü hat, mit so einem Item oder so. Fände ich besser, als wenn es random irgendwo herkommt. Okay. Äh... Was ist das hier? Will ich es wissen? Lieber nicht. Okay, ich komme gut durch. Ja. Das war jetzt nicht schwer, aber wie wird der Weg zurück aussehen? jetzt gewollt ja lang ja und dann habe ich es geschafft ja okay interessant Okay wir können sogar schon den Boss sehen so hoffentlich wird er nicht so heftig weil ich mag es nicht wenn die bürste viel zu heftig sind aber gut so viele Sorgen muss wir nicht machen der letzte Boss der ging ja auch noch voll klar im Vergleich zum Jesus Boss und das ist der Boss cool Okay, zumindest wie sie die eigentlich an. Man muss einfach nur hier durchkommen, ohne abgeschossen zu werden. Okay, das krieg ich hin. Ne? Ne, Gameboy Katze, das kriegst du doch hin, oder? Komm schon, das kriegst du hin. Oh. Yeah, das kriegt sie hin. Die uh. Sieht cool aus. Was ist denn da? Was bist du denn bitte? Und auch bist du nackt! Babyface Pass auf, da kommt der. Hast du noch eine Stimme oder soll ich weiterklicken Wer kommt? Oh mein Gott, so ein unschuldiger Mensch wird gefangen genommen von? Was ist das, eine Mutter? Oh nein, es ist Vaporwave! Aber ich dachte er wäre dead! Wer bist du? Nenne deinen Namen. Miau. <lacht> Man kann wirklich mehr sagen. Du zeigst keinen Respekt. Warum bist du hier? Auf den Schlüssel zeigen? Auf Icarus zeigen? Icarus heißt er. Okay. Ich möchte Icarus. Es war ein Riesenfehler, ohne Erlaubnis in meine Welt zu kommen. Und jetzt wirst du dich dafür verantworten. Oh shit. Oh shit! Gegen Wave. Wir müssen Wave erneut töten! Obwohl er eigentlich schon dead ist! Okay... Sehr interessanter Bosskampf! Sehr interessant! Oh mein Gott, wie gruselig! Ja, guck mich an! Mein Spiel hängt. Ja wow, mein Spiel hat gelaggt! Auch wow, Spiel! Man kann außen steppen, hier nach außen ganz kurz, wenn man es braucht. Okay, sind die Mario-Hände. Okay, kommt mal ein irgendwie runter. Oh, oh, er schießt mich wieder ab. Scheiße, er schießt mich wieder ab. Man muss dann mal durchruschen dann, weil sonst werden die sich wieder zurückverwandeln, die Quelle hier so. Zack, okay. Das ist bisher der intensivste Kampf, finde ich. Irgendwie ziemlich cool gemacht. Scheiße, da treffe ich mich irgendwie immer. Okay. Scheiße, Alter, wie die mich verprügelt haben. What the fuck? Entspann dich, entspann dich, WAPERWAVE, entspann dich. Nein! Der liegt jetzt einfach Wave egal wie er heißt. Scheiße. Okay, unten durch. Oh, das ist ein Time. Ich will keinen Power, aber das Time kann ich zumindest benutzen. Soll ich irgendwas machen, oder warum passiert die ganze Zeit nichts? Ich habe das Gefühl, ich sollte eigentlich irgendwas die ganze Zeit machen, weil irgendwie passiert ja gerade nichts. Aber was soll ich machen? Ist ja nicht so, als könnte ich ihn irgendwie angreifen oder so. Hä? Ach so, die Dinger wahrscheinlich gegen ihn schießen hier durch mich, durchfliegen, oder? Nö, no, bringt gerade nichts. Hm. Ich dachte vielleicht gegenlenken. Was soll ich denn machen? Dann schießt er wieder hier mich so ab. Ich mag das nicht. Ich muss mich langsam bewegen, damit er nicht so schießt. Genau. So jetzt, wenn diese Dinger kommen, glaube ich. Hier gegen ihn, oder? Nein. Ich verstehe es nicht. Ich mache die ganze Zeit irgendwas falsch. Irgendwas soll ich die ganze Zeit machen? Aber was soll ich machen? Komm, hä? Wo ich da Okay, ich verstehe den Bosskampf überhaupt nicht. Was will der von mir? von mir? Mit den Händen komme ich ja irgendwie nicht an dich ran. Okay, ich glaube, das gucke ich einfach nach. Ich habe keine Ahnung, was du da von mir verlangst. Also, der Boss ist bisher der coolste, finde ich persönlich. Aber, was soll ein Fick ist gewollt? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist neu. Okay. Das sieht einfach genug aus obwohl hier geht der weg nur langsam auf okay sehr sehr einfaches level super einfach ist das neu ich glaube schon ich kann mich aber irgendwie an die katze erinnern vielleicht war die in einem anderen level auch noch mal dabei wow okay ich verstehe das level ist aber ein bisschen hard blonk okay, blonk bonk bonk wie komme ich wie, wie, wie gehe ich das voran so, glaube ich. Und dann... Ah, tot! muss oh, alles neu machen. Okay, cool. Okay, die Musik ist mir ein bisschen zu laut, hätte man... Alter, ich konnte nicht sehen! Was willst du? du muss immer bedenken, hier kommen so zwei Dinger immer runter, jeweils. so und Ding. Nummer zwei. So, jetzt zack, bonk. Und lässt mich hier durch, okay. Jetzt kann ich hier lang. So, hier bin ich safe. Hier kann ich hier lang. Hier bin ich safe. Kann ich hier lang? Oh, wow, entspann dich, entspann dich. Ganz langsam durch. Okay. okay habe ich mich jetzt unnötig ein bisschen treffen lassen. Aber okay, das gehe ich bestimmt schon wieder rein. Oder auch nicht. Nicht, wenn ich ein Level spielen muss, was ich nicht kenne. Denn da habe ich immer Probleme mit. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt zur Uhr. Komm schon, bring mich nach unten zur Uhr. Genau. Und jetzt? passiert jetzt gerade? Ich sehe nicht, was passiert. aber ah, doch hier die Plattform erscheint rechts. Bing. Jetzt. Hi, okay, hi, hi, hi, hi. Yeah. Auch nicht das. Was verstehe ich nicht? Ich verstehe dieses Level einfach überhaupt nicht. Was ist denn hier gewollt? Komm, es gibt das einfach. Ich check das Level nicht. Ein Leben nur. Ja, komm, let's go. Das ist neu? I think. Hier oh, scheint aus dem Nichts irgendwie. Oh ja, du Oh mein Gott. Uah, aua Wie komme ich denn? Wie komme ich denn da durch? level nicht okay ich habe zumindest den checkpoint mehr brauche ich nicht aber das, das mag ich nicht wenn es mir weh tut was habe ich da jetzt wieder nein okay. nein nein nein nein nein nein nein nein ich bin fast da Komm schon jetzt nicht sterben okay verstehe nicht ganz das level aber ich habe es geschafft oder da ist es egal Das ist auch neu. Und das gefällt mir genauso wenig. Oh Gott, nicht wieder 45 Minuten folgen. Bitte nicht. Oh Gott, okay, chill, chill, chill. Kann ich kurz chillen? Bis das nächste kommt und mich tötet! Ich hätte gerne den Stop, bitte. Okay. Bing, bong, bing, bong. Okay, das könnte sehr tricky werden Okay, what the fuck Wie soll ich da durchkommen? Erklär es mir, Spiel Wie soll ich da durchkommen? Ich habe keine andere Wahl Ich muss das so machen Wie soll ich das sonst machen? Abwarten, so Bringt nichts, bringt nichts, what the fuck Boah, wow, jetzt sterbe ich wieder wegen so einem Dreckslevel, was ich nicht verstehen kann. Ja, wow. Boah, es kotzt mich so an. Manche Level in dem Spiel sind echt richtig cool. Das hier ist genau das Gegenteil. Vor allem, es gibt ja auch keine Tipps keine Hints in diesem Spiel, dass du irgendwie einsetzen kannst. Oder sonst irgendwas. Ach, jetzt komme ich hier durch, oder wie? Och, Wow. du es gemacht? Oh, fuck, ich muss dem wieder folgen. Mm, okay, hier bin ich gechillt. Wo muss ich lang? Ich muss nur nach links. Ja, ich muss nur nach links. Jetzt. Nicht. Fuck, jetzt bin ich wieder. Oh, ich bin wieder hier. Ja, okay, jetzt war ein Checkpoint anscheinend. Nicht unbedingt besser, aber. Was soll jetzt kommen? Und jetzt habe ich Ich hasse dieses Level jetzt schon. Wie viel Leben habe ich? Sieht man nicht mehr. Wow, cool. Zu wenig habe ich auf jeden Fall. Das ist nicht gut. So, ich habe jetzt zwar kaum Leben, aber. Wenn ich schon mal hier bin, dann können wir uns den jetzt anschauen. So, und ich habe nachgeguckt, wie das funktioniert, weil, ganz ehrlich, das hätte mir viel zu lang. Das hätte ich viel zu lang gebraucht. Das hätte ich viel zu lange gebraucht, um das herauszufinden, wie man den besiegt. Deshalb bin ich gerade froh, dass ich nachgeschaut habe. Wir werden es gleich zeigen, nur jetzt müssen wir diese wunderschöne Katze noch mal anschauen, die wir nicht skippen können. Aber vielleicht kann ich ja was anderes gleich antworten. Vielleicht sagt er was anderes, wahrscheinlich nicht. Aber. Wer weiß. aus Icarus. Aus welchem, aus welchem irgendwas doch immer du bist. Achso, der sagt sogar was. Pass auf, da kommt er. Hat vorhin nicht geladen. Finde ich ein bisschen blöd, dass die Texte nicht so schnell laden. Den Schlüssel. Du willst. Oh, er redet auch okay so was man machen muss erstmal alles ausweichen ist klar nicht dass irgendwie sofort irgendwas kommt um anzugreifen wäre lame weiß nicht was mich da getroffen hat aber ist okay weil ich jetzt nicht wegen bitte bitte bitte bitte aufhören. Scheiße, ich habe es falsch eingeschätzt. So, und jetzt muss man den Händen, Hä? Die Hände dazu bringen, hier alles aufzumachen. Genau, und jetzt kann man hier rein. So, und jetzt muss man irgendwie auf das Blaue hinkommen, auf die hellblauen Schalter. Okay, du führst mich hier hin. Okay, eins habe ich. Oder brauche ich mehr als das? Oh, fuck. Was passiert hier? Ich kann es machen. Hier kommt kein Ride. Zack, zack, zack. Da unten ist noch einer. Fuck, den hab ich nicht gesehen. Oh, scheiße. Bitte sagt mir nicht, ich habe nicht unendlich Zeit. Weil ich brauche unendlich Zeit, weil sonst, äh... Oh Gott, äh, ja, ich muss runter. Kann ich bitte irgendwie nach unten? Das ist sehr schwer zu sehen. Oh, ich es nicht geschafft. Aber ja, ich bin sehr froh, dass ihr jetzt nachgeschaut habt. Oh Gott, wow, wow, wow, wow. wow. Okay. Hä? Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich war stuck an, der, an, dem, an dem Namen da. Überwelt und dann, da war ich stuck. Ach scheiße. Ich habe sowieso schon verloren, aber... Ja, ich war schon wieder grad stuck. Das verstehe ich manchmal nicht. Ich mag die Hände zwar überhaupt nicht, weil ich nicht verstehe wie ich den ausweiche, aber nur mit denen kann ich ihn besiegen. Mit seinen eigenen Händen. Ah ja, jetzt kommt das Zack. Aua. Genau. Und jetzt hier, bitte. Genau. Jetzt rein da. Ich hab' ein Leben nur noch, oder? Fuck. Okay, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Was muss ich machen? Äh... Hi, ich nehme dich mal mit. Du bringst mich hoffentlich rüber? Nein, tust du nicht. Wo bringst du mich hin? Du bringst mich hier hin. Das ist schon mal gut. Das, bringst mich das ist schon mal gut. Du bringst mich... wieder zurück. Das ist nicht gut. Ich muss nämlich nicht zurück. Okay, der bringt mir nichts. Ich mache auf den anderen. Der bringt mich hin und ich mich sagen Cool. Hier kommt der zumindest noch rüber? Ich muss hier rüber. Kann ich bitte irgendeine Zugfahrt bekommen? Okay, das gefällt mir nicht. Du hast absolut keine Zeit. Du hast keine Zeit dafür. Was ist das für ein Scheiß? Ja, wow. Du hast einfach keine Zeit, irgendwas zu machen. Den meisten Angriffen von ihm kann ich schon mal ausweichen. Ja, das einfach. Ja, das war's. So, die Hände kann ich nicht ausweichen, aber ich hoffe, den macht er jetzt. Wie gesagt, nur mit den Händen komme ich durch. Ich überlebe tatsächlich sehr lange dafür, dass ich noch ein einziges Leben habe. Sagte ich und starb. Wetten? mal die Augen, komm schon. Oh ne, mach er nicht. Okay. Das ist sofort weg. Mach sie doch hier. Okay, bin drin, bin drin, bin drin. Wo lang? Nicht sterben, bitte. Ich muss hoch. Das nicht hoch. Ey, mich kotzt das so an. Dass sie mich nicht richtig irgendwo hinbringen. Okay, der kommt hoch, der kommt hoch. Zack. ich folge dir mal. Zack. okay, okay, okay. Einer fehlt noch. Komm schon, ich brauche irgendwen. Hallo. Kann ich bitte? Hallo. Ja, voll meine Schuld jetzt, ne? Dass ich hier äh, nicht weiterkomme, weil die Dinger nicht kommen. Okay, hab's. Ich hab's. Ich hab's. Die Beste. Schöpfung. Wow. Wow. Ich gebe eine Klatsche. Okay. Ich gebe Paper Wave eine Klatsche. Oh, ihr hat, habe ich nicht gecheckt. Ah, okay, aber ich verstehe es. Es ist kacke umgesetzt, wie man ihn besiegt. Aber ich verstehe es. Ich brauche nur irgendwie ganz viele Leben, um eine Chance zu haben. Wir sehen uns gleich wieder. Ist das neu? Ich glaube, das ist neu, oder? Ich glaube, es ist neu. Deshalb lasse ich es mal drin wo ich eigentlich lieb gerne sofort zum Boss überschalten möchte. Aber das kann man ja leider nicht. Man muss eine ganze Episode hier machen. Oh, das ist ziemlich einfach. Okay, das ist neu. Und ich bringe mich natürlich erstmal sofort um. Kommen zum Kurs. Okay, der kann ich durch. Das ist ja gut zu wissen, dass ich da sonst schmal durch kann. Ach komm! Ja, ich möchte den Wert jetzt nicht benutzen, möchte sein. Eigentlich würde ich gerne selber durch. Weil das sieht mir jetzt nicht so schwer aus, um ehrlich zu sein. What the fuck? Was macht der Delfin hier? Gilt er mich? Wee. Okay, cool. I guess. Mm, sieht machbar aus. Ja. Ich muss sagen, hab's geschafft. Okay. Äh, das ist neu. Okay. Interessant. Schöne dass mir mitmachen. Mhm. feiern hier irgendwie gerade, die Katzen. Das ist ja schön für die. Aber ich muss ja auch irgendwie durchkommen, lebendig. Ich muss das ganz langsam angehen. Sehen kann, habe ich jetzt schon wieder gar keine Leben für den Boss Oh, das da oben ist tot Ja, das weiß man halt nicht Manche Level, da musst du da durchgehen Durch diese ganz kleinen Dinger hier über mir Ja, und bei manchen Leveln stirbst du einfach instant Weil Ja, ein bisschen inconsistent Spiel und Hier steht irgendwas auf japanisch oder chinesisch Ich kann es nicht unterscheiden Tut mir leid Und durch na ja, nicht mal zwei Ja, okay, dann können wir direkt hier dranbleiben. Äh, was sehe ich? Okay. Wir sind unter Wasser. Ja, wo müssen wir lang? Nach rechts anscheinend. Hier lang. Cool. Das ist voll entspannt irgendwie. Na, ja, wie komme ich jetzt in den Schalter dran? Ach so, gar nicht. Okay. Bring. Ah. Jetzt können wir hier lang. Wir gehen ganz tief ins Wasser, pst, pst. <lacht> Ding, ding, ding, ding! Ah! Ah! Äh... Bitte nicht? Was ist das für eine Scheiße? Kannst du es bitte nicht machen mit den Lasern? Ich mag das nicht, wenn du Laser anmachst. Hier bin ich safe, ne? Ja, hier bin ich safe. Platsch, Platsch, Platsch, Platsch, Platsch, Platsch, Platsch. Platsch. Geht okay, da oben sind Schalter? Okay, ich habe mich nicht mehr gesehen. Wo muss ich lang? Oh, sag mir ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Oder kann ich nach oben? Ich müsste nach oben lang können, hier. Bin ich? Ich bin noch noch hier. Okay, meine Spike wurde nicht angezeigt, aus irgendeinem Grund. Okay, mein Spike ist ein bisschen... ...verglitcht. Bitte spiel Rast nicht aus, weil ich einmal gestorben bin. Danke. Doch, doch, ich komme wieder hoch. Okay, das Level war ziemlich cool, auch sehr nass, und auch sehr mm, cool. Muss ich noch ein bisschen lernen, aber ich mag die Grundidee so und alles. Blablabla. Ach, komm on, jetzt passt doch mal ein bisschen auf Mike, ich weiß, du wirst schnell zum Boss, aber komm schon. Geht doch. Okay, skip, skip, skip, skip, skip, nobody wants to see this, wir haben es schon so oft gesehen. Hier, hier, bitte klatschen. Genau. Hier bitte klatschen. Richtig. Hier bitte klatschen. Nicht bei mir. Dort, wo ich stehe. Ach, du bist doch kacke. Okay, wo, wo, wo, wo. Schnell, schnell, schnell, schnell. schnell. Zeig mir die Farben. Zack, hier unten. Fertig. Fertig. Es sind immer fünf, glaube ich. Dich habe ich. Oh, perfekt. Perfekt. So soll das aussehen. Ja, komm her. Ich eine rein. Bam, bam, bam, bam, bam. Ich glaube, ungefähr die Hälfte ist weg, oder? Oh, scheiße. Jetzt geht er richtig ab. Ah, jetzt geht er richtig ab. Oh, Chi. Wow, Chi. Nein, nein, nein, nein. Wow, wow, wow, wow, wow. Jetzt ich. Alles cool. Alles cool, Bro. Alles cool. Du wirst nur sterben. mehr Nicht Alter! Junge, sein Auge ist einfach kaputt. Schießt doch mal? Okay, er schießt jetzt anders. Er schießt anders. Warum schießt du anders als sonst? Das habe ich nicht verstanden. Er schießt noch mal? Er schießt noch mal. Ja. Aber diesmal komplett mit Chaos. Okay. Hände! Hände! Hände! Hände! Hände! Hände! Hände! Hände! Nein! Er schießt wieder so chaotisch muss immer die Seitenwechsel machen das ist sehr wichtig scheiße ich konnte das vorher doch so gut wieso kann ich das jetzt auch mal nicht mehr so gut okay das war gut ausgewischt aber okay dich habe ich hä darf man wenn er beide mit beiden angreift darf man dann nicht irgendwie äh, dort stehen in der Reihe, wo das... Fuck, kann ich kann nicht denken. Fuck, ich schaff das nicht. Ich habe nur noch zwei Leben, weil ich mich so schlecht anstelle. Es tut mir leid. Hä, wieso denn? Wer ich bin tot. Ich verstehe... Ach man, ich verstehe das nicht. Komm, schieß einfach. Komm. Max mal schießen. Hallo, Viper Wave. Noch bist du nicht tot. Also schieß endlich mal. Verdammte Scheiße. Okay, da schießt richtig Scheiße. Okay, woran bin ich gestorben? Woran? What the fuck? Okay, das wird jetzt schon wieder eine richtig lange Folge. Ich muss so viel rein tun. Okay, das war super einfach. Das war's. Cool. Hatten wir das schon mal? Ist das neu? Ist das alt? Ist das neu? Ist das alt? Okay, nee, noch passiert nichts, aber ich wette, wenn ich jetzt auf den Schalter drücke, dann schießt mich 20.000 Sachen ab. Ja, Okay. Den Anfang kann ich, den Anfang verstehe ich, nur nachdem ich dann fast die Hälfte oder genau die Hälfte weg habe in seinem Leben, dann verstehe ich ihn nicht mehr. Obwohl es eigentlich der gleiche Kampf ist, um genau zu sein. Das ist einfach, immer ganz langsam voran bewegen. So und jetzt das hier, okay? Gut. Yes, wir haben's. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell agieren. Fuck, da unten war einer. Okay, den krieg ich noch. Zack, okay. Der führt mich hier hin. Alle sind rechts. Bei mir sind alle rechts. Fuck. Okay. Ähm, ähm, ähm, du führst mich nach rechts. Das ist gut. Okay, okay. Du führst mich noch hoch. Dankeschön, mein Freund. Einer fehlt noch. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Hab ich! Oh yeah! Und jetzt kriegst du eine Klatsche! Komm her, und Okay, jetzt habe ich mehr Damage gemacht. Ich glaube, ich muss nur zweimal machen, insgesamt. Okay. So, jetzt geht er vollkommen ab. Und ihr seht, ich habe richtig viele Leben ge äh, gesammelt. Ich musste halt sehr viel gut spielen. Also, ich denke, jetzt wird das der Try. Und wenn nicht, dann bin ich einfach nur schlecht. Weil ich habe 19 Leben. Wenn ich hier wirklich verliere. Plus 20 theoretisch wegen Jesus. Ich liebe dieses Lied. ich weiß auch nicht, ich feiere das Lied voll. Okay. Okay. Scheiß drauf. Und jetzt go! Komm schon, komm schon, komm schon. Das krieg ich hin, das krieg ich hin zu so, der Phase kommt? Ich hoffe nicht. Man weiß es nicht. Okay, wo sind die alle? Mhm, mhm. Einen habe ich. Fuck, ich bin stuck. Ich bin stuck. Okay, da darf man nicht drauf drücken. Okay, ja, ich... Das war, das war eine scheiß Runde. Lass mich einfach nochmal versuchen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da was dafür konnte. Muss man einfach Glück haben, dass die auch richtig spawnen. Das ist genau das, was ich in diesem Kampf zu kritisieren habe dass du da einfach Trial Error Okay da, da bist du einfach manchmal stark vielleicht ist es auch gewollt okay keine ahnung komm schieß bitte na Euklein möchte doch bestimmt no oh, nicht das oh, okay das krieg ich nicht doch das krieg ich jetzt da. Langsam wieder schneller. Aufpassen. Mhm, gut. Ja, jetzt schießt er nochmal mit seinen Augen. Genau. Ah, oh, nee, tut er nicht. Hä? Äh? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, was die da gemacht haben für eine Formation. Hä? Äh? sollst hier entschlagen? Checkst du es nicht? Mhm. Ich geh doch in die Mitte. Meine Fresse. Okay. Oh, eins bleibt. Ach, die bleiben dann. Okay. Ja gut, das ist zumindest nett. Das finde ich zumindest gut. dass Das ist zumindest so. Hä? Ich bin. ö? Äh? Ich war gar nicht drauf. Was laberst du spiel Ja, jetzt verliere ich natürlich. Jetzt habe ich noch zwölf Leben. Wahrscheinlich ich hatte danach noch eine richtige Phase. Ach, scheiß doch. Mal die Wand dann. Ah, ja. Ach, kotzt mich das wieder an. Okay, ich weiß nicht, wie du mich da getroffen haben sollst. Aber klar, natürlich. Klar, natürlich lässt du mich nicht bewegen. Bin so hart angekotzt gerade von diesem Spiel. Ach jetzt schießt du noch mal? Klar natürlich. schießt so oft du willst. Willst vielleicht noch Kaffeekuchen? Vielleicht noch eine Million Euro? Kann ich alles schenken, kein Problem. Alles chillig. Ja klar, greif ich schön noch mal an mit deinen Fäusten. Zeitdruck, den man hier hat, das ist auch noch richtig kacke. Ja, ja, ja, genau. Eins, zwei. Es fehlen noch zwei. Wie kriege ich die den krieg denn? Ja, du fällst vollkommen falsch, mein Freund. Wo willst du denn lang? Ja, da will ich nicht. Da, da lang will ich nicht. Genau, ich will hier lang. Komm, gib mir bitte den anderen Zug. Bitte, bitte, bitte, bitte. Hallo. Hallo. Was eine Scheiße! Was eine Scheiße! Ja, also wenn ich jetzt sterbe, wundert es mich nicht. Das ist nicht meine Schuld. Das, das also akzeptiere ich nicht, dass ich das einsehen muss, dass meine Schuld ist. Weil der Boss einfach in der Hinsicht Scheiße gemacht ist. Alles am Boss finde ich cool. Fast alles, sagen wir zumindest so. Weil ich hier die ganze Zeit verrecke, ohne dass ich was machen kann. Ja, wo bin ich? Ja, danke, Spiel, wenn ich nichts sehen kann. Hä? Boah, ey, mich kotzt diese Scheiße so hart an, ey. Das ist neu. Okay, ich weiß nicht, warum der jetzt schon denkt, dass ich tot wäre. Okay, so schwer ist das aber nicht. Das geht noch voll klar. Finde ich. Das geht doch voll klar. Was? Nein! Okay. Eins. Zwei. Ja, und es bist du. Das ist das, was ich Hacke finde. Okay, cool sind auch noch welche. Nein, brich doch runter, du Vollidiot. Wo bringst du mich denn hin? Ja okay, habe ich halt den hier, aber wir sind mit anderen beiden rechts. Ja, aber ich sehe nichts mehr. Fuck. Okay. Yes! Komm her, du Wichser! Du kriegst auch die Fresse! Okay, das war richtig gut. Okay, ich war da unten. Tut mir leid. Ich werde mehr oder weniger nur ein Leben verloren. So tragisch ist es auch hier nicht. Scheiße. Schieß nochmal? mal. machst aber schnell. Gut. Gut. Okay, ich habe ich getroffen, aber es ist mir egal. Okay. Und wenn ich das hier habe, dann entweder ist er tot oder er hat auch eine weitere Phase, was mich richtig ankotzen würde. Für dich hab ich habe ich, bin aber stuck. Hi, kann bitte irgendwas zu mir kommen? Genau du, komm mal zu mir, jetzt, Schnucki. Sag, Zack. zwei noch. Hier diesen letzten, perfekt, perfekt. So, du kleiner, du kleiner, reichlich, aber du kriegst auf die Fresse. Ja. Und Icarus wird frei. Icarus lebt! Ich bin dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich möchte dir für den Rest meines Lebens dienen. Wie aus? von wo ist der? Kenne ich den irgendwie nicht? Kennt ihr den alle? Ja, warum finde ich das so lustig mit diesen Anime-Augen? Vielen Dank, mein Meister. Oh, wenn du so anfängst? Oh Junge, wie schlecht das einfach aussieht. Ja gut, das sieht auch nicht besser aus. Okay, ähm... Der Boss hat mir sehr gefallen. Nur die Art, äh, hätte man, man hätte ihn ein bisschen besser machen können. Ich habe jetzt fast wieder genauso lange aufgenommen wie bei Jesus. Und das hat mir jetzt nicht gut gefallen. Aber ich kam gut durch. Und es hat trotzdem immer noch Spaß gemacht. Ich fand es sehr lustig. Und da steht da jetzt. So, wir haben jetzt auch den Schlüssel. Und ich kann nicht mit ihm... Oh, jetzt. Oh, mein Meister. So können wir gerne anfangen. Okay, so, wir haben bestimmt neue Katzen bekommen. Zum Abschluss, ihr wisst, zum Abschluss muss ich immer die neuen Katzen zeigen. Äh, ich glaube, hier drüben sind aber keine. Nein. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Denn jetzt ist Vaporwave dead. What the fuck is that? Oh, das ist ja richtig süß. Das auch? Mhm. Okay, interessant. Sonst noch irgendwas Neues, Cooles, so? Ich glaube nicht. Ja, aber ziemlich cool, dass man immer wieder Katzen freischaltet und so. Und ähm, ja, das war's dann mit dieser Gameboy-Katze. Die Gameboy-Katze hat Vaporwave gerettet. Äh, besiegt und den Vaporwave, äh, Handlanger, was auch immer. Ach, ich laber nur mit. Komm, egal. Haut rein! Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao! Vaporwave ist Go into the internet, can I eat a Can I go to bed. where wolves that, can I eat a wolves that, wolves that, little where the that go gang,